Hallo, dies ist ein Film zur digitalen Bibliothek, zur Suche in der Digibib. Zu finden ist die digitale Bibliothek der münsterland über diese URL, nämlich den stadtbibliothek sdb-grefen.digibib.net. Entsprechend findet man auch die anderen Bibliotheken aus dem Münsterland mit ihren eigenen Ansichten. Das, was ich jetzt hier erzähle, ist für alle Bibliotheken gleich. Jetzt soll es nämlich hier um diesen Startkasten gehen und da habe ich zunächst einmal ein Suchfeld und kann eintippen, ähm, wonach ich suchen möchte. Ich nehme hier Wald und Klimawandel. Ich könnte das auch in die weiteren Suchfelder eintippen. Wenn ich das hier oben reinschreibe, dann sucht er alle Felder im Katalogisat durch, also sowohl den Titel, aber auch den Beschreibungstext, wenn man genauer sein will, kann man auch die Wörter aus dem Titel nehmen oder zum Beispiel auch Schlagwörter benutzen. Ich belasse es jetzt mal hier bei dieser Suche und wähle den Suchbereich und starte mit den Bibliotheken aus dem Münsterland. In einer früheren Suche habe ich die über die Einstellungen auf drei Bibliotheken reduziert, nämlich auf unseren Nachbarbibliotheken im Stetten Münster und auf Gräfen. Ich könnte hier aber auch noch weitere Bibliotheken problemlos hinzuklicken. Und wenn ich auf, die, auf den Button hier Bibliotheken aus dem Münsterland gehe, dann kommen, gibt es die Ergebnisse zu diesen drei Bibliotheken. Acht, neun und zehn Treffer sind es. Zum Beispiel in dem Stetten der Waldwanderer, ein Buch von 271 Seiten, das ist äh, im Moment verfügbar, unter dieser Signatur zu finden. Und man findet eine Inhaltsbeschreibung und weitere Informationen. Gleiches gilt für alle anderen Treffer, die wir hier angezeigt bekommen, wie in Gräfen. Die Bücher wiederholen sich, weil in den Bibliotheken manche Bücher äh, oft die gleichen Bücher auch vorhanden sind. Ja, dies spart aber die Suche in, in den einzelnen Bibliothekskatalogen. Man kann sich das hier alles gemeinsam ansehen lassen. Gleiches gilt hier für die deutschen Bibliotheken. Dort, ich gehe wieder auf das Zahnrad, dort sind alle Verbünde in Deutschland aufgelistet. Also so erreicht man die Bestände aller großen wissenschaftlichen Bibliotheken und auch vieler öffentlichen Bibliotheken. Angeklickt ist hier jetzt noch öffentliche Bibliotheken Nordrhein-Westfalen, Bibliotheksverbund Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, das sind die wissenschaftlichen Bibliotheken und den Bayerischen Verbund. Und wenn ich auch hier dann nach diesen beiden Suchwortern suche in den deutschen Bibliotheken, in diesen dreien, kriege ich ein Ergebnis mit Mehrtreffern. Nämlich 161 in den öffentlichen Bibliotheken, ähm dann den Bayerischen Verbund. Die haben immer besonders viele Treffer, lohnt sich also immer auch dazu zu schalten. Ich gehe mal hier auf Klimawandel und der Wasserhaushalt unserer Wälder. Dieses ist kein Buch, hat auch kein Bild, aber es liegt dann, hier steht auch Artikel, nämlich in der Zeitschrift, die AFZ heißt, der Wald, Jahrgang 2022, vier Seiten sind das. Und ein paar Informationen dazu. Das ist der Bayerische Verbund und unten drunter kam noch, kommt noch Nordrhein-Westfalen. Hier ist auch der Hinweis, dass es direkt einen Volltext gibt, das heißt etwas, was man sofort runterladen kann. Angezeigt werden in jedem Verbund und jeder, bei jeder Trefferliste immer nur 10. und man muss sich dann hier über diese, den Trefferbereich durchklicken, jetzt hat man elf bis 20, bis man alles gesehen hat, was einen interessiert. So und als letztes gibt es hier noch die regionalen Literaturverzeichnisse. Viele, die bei uns Facharbeiten schreiben, schreiben über regionale Themen und da macht es Sinn, oder es ist gut, dass es auch eine nordrhein-westfälische Bibliografie gibt. Man könnte hier Lippe dazu nehmen oder alles, was einen, äh, für die eigene Arbeit wichtig ist. Und ich suche auch da Wald und Klimawandel und finde hier Treffer, zum Beispiel Beobachtungen im Kreis Unna oder Mischbestände in Nordrhein-westfalen. Das kann ich mal anklicken. Und jetzt kommt auch was. Auch das ist ein Artikel, der in der Zeitschrift Natur in NRW erschienen ist. Und auch hier mehr zum Inhalt. So. Ich gehe zurück. Das sind also hier die drei Bereiche, in denen man hier äh, über die Startfunktion suchen kann. In einem weiteren Film ist dargestellt, was, was man bei Fachdatenbanken und Aufsätzen findet oder Volltexte, was das sind. Außerdem gibt es noch einen Film zur Merkliste und ganz wichtig auch zur Fernleihe, wie die funktioniert. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Arbeit.